Vor dem Einstechen in die Einstichstelle legst du den Faden einmal um die Nadel. Jetzt stichst du in die nächste Einstichstelle in der Reihe, holst den Faden durch und ziehst ihn nach oben. Anschließend holst du erneut den Faden und ziehst ihn durch die ersten beiden auf der Nadel liegenden Schlingen. Für die tiefgestochene Masche wird eine Einstichstelle der obersten Reihe bzw. Runde freigelassen. Jetzt den Faden wieder mit der Nadel aufnehmen und durch die letzten beiden noch auf der Nadel liegenden Schlingen ziehen.